November. Dunkel düster graue Tage lasten auf unserer Seele. Die kirchlichen Feiertage sind auch alles andere als fröhlich, Buß- und Bettag, Totensonntag. Aber sie wollen auch gar nichts anderes sein als Zeiten des Nachdenkens und des Besinnens. Aber dann, das wissen wir als Christen doch auch, kehrt das Licht ab dem ersten Advent langsam wieder in unser Leben zurück. Alles hat seine Zeit. Der warme Advent, aber auch der graue November. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht in einen depressiven Novemberblues verfallen, sondern dass Sie diese Tage nutzen können, zum Nachdenken, zum Bilanz ziehen, dass Sie auch den November als eine gotterfüllte Zeit erleben. Ihr Pfarrer Perko.